Willkommen zurück zu Pokémon Silber! Wir sind hier stehen geblieben auf oh, irgendeiner Route? Welche Route ist das denn? Ich würde mal vorschlagen, wir schauen einfach mal in den Pokécom nach. Auf dem waren wir sowieso noch gar nicht drauf. Ähm, drücken B-Knopf um abzubrechen, okay. Also hier sehen wir Datum, also nicht Datum, aber Uhrzeit und Wochentag, das sehen wir. Und hier haben wir die Karte, wir sind auf Route 31 und dieser linke, links dieser Fleck dort, da ist Viola City, da wollen wir hin. Und hier können wir Mama oder Professor Lind anrufen. Und die Liste ist nicht sehr groß hier. Ähm, aber ich finde ich eigentlich für Game Boy ganz okay designt. Natürlich finde ich es im Remake viel besser, aber darüber reden wir jetzt nicht. Und wir finden hier einen Pokéball, den wir bestimmt noch mal verwenden werden. Und jetzt gibt es erstmal einen nächsten Kirena Kampf. Ich habe einige Pokémon gefangen. Lass uns kämpfen. Okay. Bam. Kämpfen gegen diesen Greg mit seinem Raupi. Ja, vielleicht hat er ja auch endlich mal ein Honju. können wir endlich mal Honju sehen. Außerdem, wenn wir jetzt nach diesem Kampf Level 11 sein. Oh, come on. Als ob das kein one -It war. Ich wäre schon gerne Level 11, weil ich hoffe mal, endlich mal Glut oder sowas erlerne. Come on. Ganz ehrlich, man. Uh, ja, Level 11. kommt schon, kommt schon, komm schon, komm schon erlerne gut. Was denn, ich in der Attacke? Was ist das hier? Ich fühle mich betrogen und veräppelt. Ja, genau. Family friendly, hier, ja, <lacht> ja. halbwegs. Nicht 100%, aber halbwegs, könnte man sagen. So, oh, jetzt besieg's endlich. Es geht mir auf die Nerven. Ich krieg vor allem fast gar nichts draus. Oh, er hatte drei, äh, Raubbys, aber jetzt ein Horn you. Da müssen wir aufpassen, weil das kann uns vergiften. Genau, mit Giftstachel. Okay, wir sind nicht vergiftet. Okay, komm. Hornu ist eigentlich nicht wirklich ein starkes Pokémon, wie man sehen kann. Aber er kann uns halt vergiften. Ja, genau das meine ich. Oh Gott, wir müssen schnell in Pokémon Center. Hau ab, Mann! Tschüss, Mann! Okay. Schade. Ah! Was denn? Oh! Du kannst Pokémon fangen, auch wenn du bereits sechs bei dir trägst. Fängst du eines, wird es automatisch auf die Box im PC übertragen. Wow, du bist ziemlich stark. Gibst du mir deine Telefonnummer. Die sagen immer das Gleiche. Äh, nö, mit so einem Opfer wie dich will ich mich doch nicht abgeben. <lacht> oh, oh. Das meine ich, das ist die Ver der Vergiftungseffekt. Alle paar Schritte nimmt mein Pokémon Schaden. Ich habe ein gutes Pokémon in der Dunkelhöhle. Äh. Gefunden. Wow, was war das denn gerade für ein Mega-Lag? Tut mir auf jeden Fall Dank dafür, das habe ich noch nie gehabt. Das wirkt unprofessionell. Naja, geil Ich habe ein cooles Pokémon in der gefunden. Ich ziehe es groß, um später gegen Falk anzutreten. Er ist der Arena-Leiter von Viola City. Falk, sagst du? Falk hört sich an wie ein Vogeltrainer. Oder was meint ihr? Route 31. Viola City, Rosalia City. Wir sind schon da? Hoffentlich. Ich muss zum Pokémon Center. Wie lange heile ich noch aus, bevor ich sterbe? Okay, 20 Mal habe treffen was mit den Gift. Hi, Kumpel! Warst du schon im Turm Was ist denn ein Turm Ich bin zu weit gelaufen. Ich sollte zu Hause anrufen. So, und hier? Sind wir in Viola City angelangt und jetzt schnell heilen bevor ich abkratze So, komm schon. Ich hoffe es hat sich nicht nochmal so lag und ich hoffe die Audio- und die Video-Datei vor allem ist ganz normal. Wenn irgendwie komplett corrupted, das kann da sein, aber eigentlich ist mir das schon seit Ewigkeit nicht mehr passiert, dass irgendeine uh, Datei corrupted war. Also da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Pokémon sind schlau. Sie gehorchen nur Trainern, vor denen sie auch Respekt haben. Hat der Trainer nicht genug Orden, machen sie, was sie wollen. Das, auch schon seit, das ist auch schon seit Rot und Blau so, das ist einfach damit Leute nicht ganz am Anfang des Spiels, die gar keine Hobbys haben, sich komplett auf Level 100 trainieren. Äh, weiß nicht wie man das durchstehen kann, aber gibt's Leute. Weil dann gehorchen die einen schon nach Level, ich glaube ohne Orden Level 30 gar nicht mehr oder Level 20, bin mir auch nicht sicher. 20, 30, ja, ohne Orden. Da merkt man schon, oh, ja, der ist ja voll nervig, der macht ja nur alle 2, 3 Runden erst so eine Attacke. Und das ist halt wirklich Kacke dann. Es war vor etwa drei Jahren. Team Rocket hatte etwas Übles mit den Pokémon vor, aber die Gerechtigkeit hat gesiegt. Ein junger Trainer hat sie zerschlagen. Team Rocket, die Verbrecherbande. Vor drei Jahren. Also sind die ja eigentlich schon irrelevant, würde ich sagen, oder? Ein Kerl namens Bill hat das Pokémon-PC-Lagerungssystem erfunden. Bill? Wir können ja auch zu Bills PC zugreifen. Und daher... Man sagt, dass mit tun Geister umgehen. Pokémon-Attacken des Typens Normal zeigen bei Geistern keine Wirkung. Ja, Na, man kann äh, Geister können... Geist pokémon können keine Normal-Pokémon angreifen und du kannst auch mit no Normal-Attacken keine Geister-Pokémon angreifen. Macht doch irgendwie Sinn, finde ich. Ein Pokémon, das du durch Tausche halten hast, wird schneller wachsen. Aber wenn du nicht im Besitz des passenden Ordens bist, Korpsche sie dir vielleicht nicht. Ja, das ist tatsächlich so. Das ähm, getauschte Pokémon, schneller leveln, das war schon immer so. Das wusste ich auch erst seit kurzem. Sehr interessant. Halt, der kriegt ein, zwei Kämpfe immer vorher, Level up oder sowas, wenn man so vergleichen ungefähr. Ich habe Pokémon, hast du einen Knuffenser? Möchtest du es gegen meinen Onyx tauschen? dann möchte ich nicht tauschen schade das merken wir uns mal ich glaube da fangen wir sogar extra ein äh, fenster für vielleicht sogar zwei ähm, dann können wir noch mit dem tauschen das wäre doch was kann ich euch auch dann zeigen wie das aussieht wenn man Pokémon tauscht und hier gäbe es ein secret passage wo wir aber nicht leider, leider nicht ran können aber jetzt der schneider brauchen viola city die stadt der nostalgie ja würde ich auch sagen was ist denn hier die Earl's pokémon academy Hey, wer ist ein Earl? Nie von gehört. Hallo, bist du Earl? Ich tausche nur mein bestes Pokémon mit diesem Kerl. Hä, hey, das Pokémon, das ich bekommen habe, hält etwas. Oh. Ein Pokémon, das eine Beere hält, wird sich im Kampf selbst heilen. Noch viele andere Items können von Pokémon gehalten werden. Es ist nicht einfach, sich all diese Notizen zu machen. Okay, jetzt ist so also eine Schule so gesehen. Mache mir Notizen über die Ausführungen. Besser, ich schreibe auch alles von der Ta Taf Tafel ab. Es wird ein bisschen schwer zu lesen, weil die Textboxen so klein sind. Es ist das Notizbuch dieses Kindes. Fange Pokémon mit Pokebällen. Bis zu sechs können sich gleichzeitig im Team befinden. Weiterlesen. Ja, okay. Bevor man den Pokeball wirft, muss das Ziel geschwächt werden. Ein vergiftetes oder verbranntes Pokémon kann leichter gefangen werden. Weiterlesen. Manche Attacken verwirren dein Pokémon. Ein verwirrtes Pokémon kann sich auch selbst verletzen. Nach einem Kampf endet auch die Verwirrung. Leute, die Pokémon fangen und in Kämpfen einsetzen, nennt man Pokémon-Trainer. Man erwartet von ihnen, dass sie Arenen besuchen und gegen andere Trainer antreten. Die nächste Seite ist leer. Äh, äh mehr habe ich nicht aufgeschrieben. Ah ja. Haben wir hier das ist die Tafel? Zur Tafel werden die Statusveränderungen von Pokémon während eines Kampfes erklärt, und das werde ich jetzt tatsächlich auch durchgehen: Gift, vergiftet, Paralyse, Schlaf, Verbrennung und Vergiftung. Nee, Gefrier Gefrier ist das für äh, die, es nicht sehen wollen. Es gibt mir einfach ein paar Minuten vor. Wird ein Pokémon vergiftet, verliert es ständig KP. Die Vergiftung dauert auch nach dem Kampf noch an und es verliert weiterhin KP. Um es zu heilen, musst du Gegengift einsetzen. Paralyse reduziert die Geschwindigkeit und verhindert eventuell jede Bewegung. Sie dauert nach dem Kampf noch an, also setze einen Paraheiler ein. Steht ein Pokémon, kann es nicht angreifen. Es wacht auch nach dem Kampf nicht auf. We wecke es mit Hilfe von Aufwecker wieder auf. Eine Verbrennung lässt die KP de des Pokémon sinken und reduziert die Angriffskraft. Die Verbrennung bleibt nach dem Kampf bestehen. Verwende einen Feuerheiler zur Heilung. Hat dein Pokémon Erfrierungen erlitten, ist es zu keiner Handlung fähig. Die Erfrierung hält auch nach dem Kampf an. Um es aufzutauen, verwende einen Eisheiler. Das sind alle schadus in diesem Spiel. Oh, yeah. Maybe. Naja, egal. So, da ist die Arena. Genau hier ist die Arena. Aber, was gibt's denn hier oben? Was ist denn hier los? Hey, bist du ein Pokémon-Trainer? Schlägst du den riesigen Arena-Leiter, dann darfst du dich bald zur Elite zählen. Cool. Was ist das hier? Knopfenserturm. Erfahre die Art der Pokémon. Wollen wir da rein? Können wir eigentlich jetzt schon den Arena-Leiter machen? Oh, können wir es tatsächlich schon. Aber das machen wir noch nicht. Wir machen erstmal den Knopfenserturm. Das ist wichtig, dass wir den machen. Glaube ich. Also im Remake ist es Pflicht. Hier weiß ich es gar nicht. Falls einer mehr weiß, dann kannst du gerne in den Kommentaren schreiben. Wir machen auf jeden Fall jetzt den Knopfenserturm. Du uh, siehst schon goldene Knopfenserstatuen. Ein über 30 Meter großes Knopfenser. Man sagt, es wurde die Trägerseite des Turmes. Und da seht ihr auch schon, wie es rumwackelt. Das soll anscheinend ein riesiges Knopfenser sein. Natürlich ist es nur gebaut, aber ein riesiges gebautes Knopfenser, was rumwackelt. Finde ich eigentlich sehr cool animiert hier. Gameboy, siehst du, wie sie sich bewegt? Die Trainer findest du oben. Es gibt Trainer zu kämpfen. Let's go. Der Kluftenser-Turm wurde vor langer Zeit als Pokémon Trainingsstätte errichtet. Nur wenn du es bis ganz nach oben schaffst, erhältst du eine VM. Eine VM, was ist das denn? Das will ich doch sofort holen. Oh, yeah. Oh, und da kommt unser also Pokémon. Hier gibt es größtenteils. Oh. Sie wollte jetzt ja zu Fenster sagen, aber da kommt auf jeden Fall das, was nicht zu meinem Beispiel passt, naja, ist auch egal, wenn wir trotzdem platt machen. Ich habe noch zwei Tränke dabei. Ich hoffe, die reichen. Und wir können zum, durch den Volltreffer one hit Nice. Cool, cool. So wird's kämpfen. Wie hart wir auch kämpfen? Der Turm bleibt stehen. Ja, ich hoffe, dass er nicht abbrennt. Das wäre eine Schande. Weiser Eckart. Und da ist Crofenzer. Kann sich übrigens auch entwickeln. Zweimal. Ist einfach so eine kleine Wurzel, die rumtanzt. Mehr ist es eigentlich nicht. Es wackelt so ein bisschen rum. Und es macht mir nur einen Damage. Denn es ist Typ Pflanze und Pflanze ist nicht sehr effektiv gegenüber Feuer. Wie wir, denke ich, alle erwarten könnten. Ja, die haben größtenteils Crewfensa, also werden wir jetzt ganz viel Crofensa-Battling machen. Piu-piu! Uh, ja, genau so wird es dann auch sich anhören. Piu-piu. Man kennt's. Du, du, du, du. Vielleicht können wir uns auch schon bald entwickeln. Noch vor Level 20 werden wir uns entwickeln. Sind wir einen stärkeren Pokémon. Aber Wir haben immer noch keine Feuerattacke erlernt. Wann kommt denn das? Das verwirrt mich total. Eigentlich müssten wir das schon längst erlernt haben. Vielleicht habe ich auch so den B gedrückt oder irgendwas. Ich werde jetzt mal, nachdem ich das Blitz habe, welcher ja E-Level abbekommen. Will ich mal gar nichts drücken. Also jetzt hier ich betrügst mal gar nichts okay, jetzt einmal drücken noch einmal drücken level up ja okay, einmal drücken jetzt ein letter glut level 12 erst really? neun spielen erst direkt nach dem ersten level abgefühlt und hier war das damals noch erst ein level 12 bei feurigel das finde ich krass das ist ja schon vor, kurz vor der entwicklung gefühlt okay ich kämpfe hart, aber ich bin einfach zu schwach. Tja. Aufgrund der flexiblen Säule ist der Turm erdbebensicher. Das ist doch gut. Tuh, tuh. Wo ist ein Item? Einen Paraheiler. Denn manche Knopfenser können, soweit ich weiß, auch Stachelspore einsetzen. Das paralysiert einen. Hundertprozentig, wenn es trifft. Also. Okay, ich so hoch. Äh, wir machen diesen Turm. In tiefster Dankbarkeit ehren wir hier alle Pokémon. Okay. Zu welchem anders wurde denn der Turm eigentlich gebaut? Sagen die das? Helmut mit seinem Knuffenser. Ja, die haben nur Knuffensers. Also wenn man hier den Wasserstarter nimmt. Äh, oder Pflanzenstarter. Also eigentlich ist Feurigel sehr gut für den Anfang. Genau, wegen dem Knuffenza-Turm, wenn man den macht. Ansonsten kann man sich ja auch ein anderes Pokémon fangen was dann normal damage macht weil kann ja gut kann wird dann in dem punkt wenn ich hier erst jetzt glut erlerne und kann nur tackle haben oder sowas kratzen hier nee, kratzer hatte nicht tackle hatte und jetzt ganz nur wirklich nur fensters das ist echt lay. warum mag ich eigentlich tackle ich merke gerade ich habe doch Glut. das ist sehr effektiv ah, tut mir leid leute ich bin gerade ein bisschen äh am rumplappern und wenn man so viel rumplappert, dann äh, merkt man gar nicht, dass man etwas hat, was man benutzen könnte, aber man nicht tut. Naja, wir kommen. So, du wirst jetzt verbrennen, mein Freund. Verbrennen! Wenn dieses Geräusch halt dieses Dann könnt ihr euch sicher sein, dass das Pokémon eine sehr effektive Attacke bekommen hat. Da, danke! Wofür denn danke? Die Basis jeder Koexistenz ist Zusammenarbeit. Lasst uns dies nie vergessen. Oh, okay, ein Item. Das ist überhaupt nicht so, zwischen ich auswendig kennen. X-Abwehr. Sind es diese X-Items, äh, ähm, die mag ich überhaupt nicht? Welche wahrscheinlich auch verkaufen gehen? Benutze ich nicht. Für mich ist es einfach nur eine Runde verschwenden, damit du dich buffen kannst, falls du keinen Buff vergaßt und du das unbedingt buffen willst. Also ich mag's nicht, ich werde es wahrscheinlich auch nicht verwenden. Wirble wie Laub im Wind. Äh. Okay. Sehr seltsam. Ja, die haben wieder nur aber komm, die können wir jetzt wegverbrennen. verbrennen. Brauche gar nicht mal skippen. Dieses Haupt ist immer sehr effektiver Attacke hat getroffen. Natürlich es auch ein Gegenstück, einfach nur, wieso holt sich das an? Dann hat man nicht sehr effektiv Muss man halt, wenn man die Typen nicht auswendig kennt, ein bisschen rumexperimentieren, was sehr effektiv ist, was nicht. Am besten sich das auch merken, anders als ich manchmal. <lacht> ah, ja. Level 13! Woohoo! Oh, yeah! Und, ja, was sollen wir, soll ich sagen? Es ist halt Knopfenser-Kampf. Wir verbrennen ganz viele Knopfensers. Das sah aus, besteht gerade die Folge, wir verbrennen Clufensers. Tut mir leid, Mann, ne? Muss sein. Weiß auf jeden Fall schon was auf Hand kommt. Ich bin schwach. Ja, das stimmt. Ich habe versucht, Clefensers elegante Bewegungen im Kampf nachzuahmen, aber ich habe nicht intensiv genug trainiert. Tja, da hast du halt reingeschissen, mein Freund. Wir werden da schon in der nächsten Folge den nächsten folgen den Arena-Alter besiegen, den ersten. Leider nicht in der heutigen Folge, weil ich sehe gerade, dass es ein bisschen zu lang dauert. Aber nächste der nächsten Folge hundertprozentig. Vielleicht kommen wir auch schon unser neues Teammitglied. Je nachdem, wie lange wir brauchen. So, aber jetzt haben wir die Spitze des Knufelsatoms erreicht. Höher können wir nicht. Jetzt kriegen wir nochmal, ich nochmal einen Trank, den wir werden bestimmt brauchen, denn ihr seht schon, wie viele Trainer hier sind. Ich trainiere, um durch Pokémon die Erleuchtung zu finden. Du wirst die Erleuchtung durch ein finden? Bruder. Du hast so viel falsch gemacht, Detlef. <lacht> bei Glowenza die Erleuchtung finden. Also, äh, ja. Okay, nicht bei dem legendären Pokémon oder so. Bei Weil also, das ist sehr krasses Pokémon. Ah ja. Okay. You do you, würde ich sagen. Besiegt von einem Kind. Ey, was soll das denn heißen? Alter Mann. Je stärker die Pokémon werden, desto stärker wird auch ihr Trainer. Nein, warte. Je stärker der Trainer wird, desto stärker werden auch die Pokémon. Äh, Alzheimer vielleicht? Oder ein bisschen? Mit der VM des Weisen kannst du selbst dunkelste Orte erhellen. Oh, ist das so? Dann rück mal rüber, wo ist denn der Älteste? Lukas, deinem Fenster. Also, da wurden sie, glaube ich, im Remake ein bisschen ähm, kreativer. Weil ich glaube, im Remake hatten die zum Teil auch Radfratz oder sowas. Bin mir jetzt auch nicht sicher, aber ich habe irgendwie noch im Hinterkopf, dass manche von denen Radfratz noch so haben oder so. Das war gerade Volltreffer. Wow. Und das war's. Denken ist eben meine Stärke. Ah ja. Möge dein Weg erleuchtet sein. Können wir nach links lang? Oh, können wir. Was ist denn hier los? Du bist wirklich ein begabter Trainer. Wie abgemacht bekommst du die VM. Eines gebe ich dir noch mit. Behandle deine Pokémon besser. Dein Kampfstil ist zu aggressiv. Pokémon sind keine Kampfspielzeuge. Moment, ist das nicht dieser... Ro das ist doch der rothaarige Typ, der da keine meine geklaut hat. Patrick! Hm. Er behauptet ein weiter zu sein, aber er ist schwach. Das muss noch geklärt werden. Ich würde nie gegen so einen Narren verlieren, der mir rät, meine Pokémon gut zu behandeln. Für mich zählen nur Stark, nur starke Pokémon. Schwache Pokémon interessieren mich gar nicht. Die lässt sofort frei. Party benutzt, Bruchteil. Und er weg. Und ich wollte eigentlich noch gegen den Typen unten kämpfen. Aber ein Rathrat stört mich. Da spüre ich jetzt auch vor. Zack. Ich kann Habe gegen Radfrat zu kämpfen. Ich will sehen, wie sehr du deinen Pokémon vertraust. Ist das so? Okay, ich würde es eigentlich in die Folge beenden, aber wir machen noch den hier und den Weisenden. Ich glaube sogar der Weisende hat ein anderes Pokémon als Nukenser. Äh. Wenn es Aber den werden wir erst noch wieder verbrennen, wie immer. Und ich werde das auch ein bisschen überziehen, weil ich möchte du die in dieser Folge zu Ende machen. Punkt Strich Ende. Level 14 erreichen wir. episch Und da haben wir Hut. Hut. Ja, aber sollte auch. Ah, es reicht nicht. Okay, Level 14 reicht leider nicht aus. Für einen One-Hit. Okay. Oh, ja. Aber ein zweites Glut sollte es zu Ende, zur Schrecke bringen. Genau, perfekt. Nice, wir werden uns schon bald entwickeln. Ja, du vertraust ihnen wirklich. Hey, Flames. Jetzt schon? Okay. Das wusste ich gar nicht, das ist nicht so früh entwickelt. Cool. Ja <lacht> moin. Dein Flames wurde zu Igelava. Sieht das nicht süß aus, wie sie ein bisschen Foto reichen will. Ja, okay, ich würde sagen, das machen wir doch erst in der nächsten Folge. Wir werden in der nächsten Folge den Typen da besiegen, den Weisenden. Und jetzt mit unserem neuen entwickelten Pokémon werden wir, glaube ich, die Arena 0, nix schaffen. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn es heißt Pokémon Silberne Edition.